Vorteile Vorteile der Bewegtbilder in, in der Unternehmenskommunikation finde ich äh, stark im Vernetzen der Mitarbeiter, gerade im äh, Informationstransfer, vor allem überall, weil wir kennen es, jeder hat sein äh, Handy überall dabei. Wir schauen auf Fernsehen, wir sind auf YouTube, das ist das Medium für, äh, für der Zukunft und wegen dem zieht eben auch interne und externe Kommunikation in der Unternehmenswelt mit Bewegtbild so gut. Ja, man kann viel schneller publizieren und ähm, es braucht wirklich sehr wenig um Bewegbild zu, zu schaffen. Dass man vor allem auch kann Situationen darstellen, Hintergrund, wo man sonst mit schriftlicher Kommunikation nicht so gut kann, dokumentieren kann. Das Thema Glaubwürdigkeit das wird noch viel einen grösseren Stellenwert einnehmen, als es jetzt im Moment, wie ich das beobachte. Und zusätzlich kann ich das Gefühl, dass es einfach insgesamt heute dem Zeitgeist entspricht, dass man halt sehr gerne Video schaut, etwas, das sich bewegt. Man kann es auch viel besser behalten, die Inhalt. Ja, in der Vergangenheit haben Unternehmen sich sehr stark darauf äh, konzentriert, Ihr Image mit äh, Bewegtbild zu pflegen, aber das äh, nimmt jetzt mittlerweile andere Dimensionen an. Es gibt äh, Unternehmen, die schon eigene Channels haben und schon sehr routiniert verschiedene Themen bedienen und es gibt solche, die haben nur nicht einmal angefangen. Also wenn ich jetzt auswärts bin oder vielleicht im Field, kann ich einfach mich super verbinden. Ja, dort hinzugehen, um wirklich zu zeigen, was ist spannend, was interessiert die Leute. Ich gehe davon aus, dass die Schweiz etwa gleich weit ist wie das europäische Umfeld, also durchaus noch mit Potenzial nach oben. Die Manager suchen schlussendlich die Nähe zu ihren äh, Mitarbeitern über dieses Tool. Manche glauben andere Menschen, manche bewegen andere Menschen und das kannst du mit Unternehmensvideo extrem gut so leben. Man merkt, dass insbesondere die jungen Menschen äh, eigentlich Internet-Gleich-Bewegbild denken. Einer von den Trends wird ganz klar sein, dass die Unternehmen noch mehr werden zeigen Noch mehr werden von sich selbst Geben, Früher war Technik ein grosses Problem. Gewesen. Sie war sehr teuer gewesen und war auch schwierig zu bedienen. Gewesen. Heute gibt es eine Menge Technik, die mit Assistenzsystemen ausgestattet ist. Autofokus, dass Gesichter erkennt werden von der Kamera und es wird dorthin scharf gestellt. Also das ist keine Hexerei mehr. Und vor allem, es ist zahlbar geworden. Das kommt. Firmen sind jetzt am evaluieren, am testen, machen Probesendungen, intern immer mehr. Es sind mittelgrosse, grosse Konzerne, die das jetzt entdecken, weil es ist einfach der Zeitnerv. Wir merken dass immer mehr und auch jetzt ähm, professionelle äh, Kameralut selber in ihr Unternehmen einstellen, sogenannte VJs, und dass sie natürlich auch die, ihre Lernenden, also die jungen Leute, die Nachrücken einsetzen, um eigene äh, Inhalte zu produzieren. Wir sehen jetzt aber von Microsoft auch immer mehr Richtung künstliche Intelligenz, also dass ich wirklich automatisch vielleicht schon Vorschläge habe, für welche Gruppen welches Video interessant sein könnte. Grundvoraussetzung ist allerdings, er muss auch eine Botschaft haben, die er erzählen kann, hätte er vielleicht ein tolles Video gemacht, das aber einfach kein Mensch schaut. Ich nehme mit, dass Video immer wichtiger wird in der Unternehmenskommunikation und dass man das selber als Handwerk muss lernen Ich würde am liebsten ganz viele Kunden hierher schicken, sie hätten ziemlich viel gelernt. Etwas, was ich eigentlich schon länger mittragen ist, dass ein das Bewegtbild ganz wichtig ist in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation. Und ich habe gemerkt, dass das noch viel einfacher ist, als man das eigentlich immer angenommen hat. Also jetzt gerade heute das zeigt wieder mehr ein Video, umso wichtiger wird auch in Zukunft. Kurz, prägnante Videos, haben sicher mehr als lange Videos. Das Potenzial das wurde heute ganz deutlich aufgezeigt. Und das Tolle auch, nicht nur Wissen, sondern tatsächlich auch konkrete Handlungsanleitungen.